In dem heutigen Video kannst du mir beim Golfunterricht live zusehen. Ich habe Mario bei mir, der Teil des Schwung Schwungprojekts 2021 ist. Und er hat so einen richtig typischen Fehler, den viele Hobbygolfer haben. Was dieser Fehler ist und wie ich ihn korrigiert habe, das erfährst du in diesem Video. Also bleib dran, wir starten jetzt. Mario ist eigentlich ein ambitionierter Billardspieler, der aufgrund der Corona-Krise letztes Jahr zum Golfspielen begonnen hat. Jetzt hat er sich total in den Sport verliebt, hat sich bei mir bei meinem pause Projekt 2021 beworben und ich freue mich, dass er heute dabei ist. Denn er hat nämlich ein Riesenproblem, nämlich er kommt mit dem Schlägerkopf extrem stark von außen und schlagt brutales Leis. Aber nicht nur das, gleichzeitig bleibt er sehr stark auf dem rechten Fuß, das ist eine sehr, sehr knifflige Kombination, wie du jetzt gleich sehen wirst. Wenn jemand, so wie der Mario, sehr lange mit, Recht, mit, dem, Gewicht, oder mit dem Druck rechts ist, ja, dann wird er vor am Boden reinhauen. Jetzt muss er irgendeine Taktik finden, irgendeine Strategie finden, wie er trotzdem noch rechtzeitig oder richtig zum Ball kommt. Ja? Weil du willst ja nicht ja. den Boden vor reinhauen. Und, dann, und du musst auch verstehen, wenn jemand von außen kommt, also von außen nach innen schwingt, verschiebt es den linken den tiefsten punkt weiter nach links wenn man von innen kommt von der innenseite hier verschiebt es den tiefsten punkt weiter nach rechts so und was du machst mario ist du gehst her bleibst am rechten fuß und damit du den boden reinhaust kommt der schläger von außen und gleiches aus und so der nicht halt irgendwie okay? also das ist ein bisschen gemein weil das problem ist wenn ich jetzt nur sage zu dir pass auf ich bringe das bei von innen an den ball zu kommen dann wird das Problem sein, dass der Mario noch vor, weiter vor im Boden rein hat. Okay, das ist, das heißt, was müssen wir machen? Beides korrigieren. Ich bin ein Riesenfan von den, wie Englischen, im Englischen heißt der low-hanging fruits, die niedrig hängenden Früchte. Die niedrig hängenden Früchte sind bei dir die Körperrotation. Und zwar, du hast in deinem Aufschwung quasi fast keine Drehung. Ja, Mario hat den Schwung hier, dass er die Hände hier weglegt am Anfang hier. Keine wirkliche Körperrotation macht mhm. und dann eigentlich die Arme sehr, sehr hoch hat. Hohe Hände. Wir haben aber gesagt, wie sollen die Hände bei dir sein? Eher flacher, eher flacher weil du eine ja, ne. eher kürzere Armspanne hast. Das heißt, die Idee ist, ich möchte die Arme, die, die Arme weiter nach hinten bekommen. Und bei Mario wollen wir die Arme deswegen nach hinten bekommen, weil er einfach am Ende des Tages einfach mehr dreht. Und mehr drehen ist aber nicht mehr gleich mehr drehen, sondern ich muss dir zeigen, wie du richtig drehst. Ja. Und das bringt ich dir jetzt bei. Um das zu verstehen, werden wir das jetzt kurz analysieren. Schau her kurz. Im frühen Aufschwung hier links auf der Ferse und rechts bist du auf dem Fußballen. Wenn dieser Zustand entsteht, dass du rechts am Fußball bist, links auf der Ferse, machst du gerade eigentlich alles, was nicht drehen bedeutet. <lacht> ja, steh dich mal auf den rechten Fußballen mal hin. hebe du die rechte Ferse hoch und die, und die linke, linke Zehenspitzen hoch, okay? Linke Zehenspitzen <lacht> hoch, ja genau, so. Und jetzt schwing auf. <lacht> Geht, geht das leichter oder schwer? Schwerer. Okay, das ist das, was du im Prinzip machst, okay? Jetzt möchte dass du mal zum Spaß einmal die linke Ferse leicht hebst. Ein bisschen, ja. Und rechts die Zehenspitzen hebst. Genau. Und jetzt mach einen Aufschwung. Und sag mal, ob die Drehung leichter geht im Becken. Ja. Genau, also man sieht das hier, Mario, kann jetzt hier auf einmal hier auch die Drehung beenden hier. Ja. Und wo sind die Arme jetzt bei dir, Mario? Mehr hinten, gell? Mehr hinten, ja. Wir müssen nur schauen, dass du früher in deinem Aufschwung ein bisschen mehr Druck Richtung Ferse bekommst und früher... Richtung linken Fußballen. Also ich möchte, dass du jetzt einfach beginnst, dass du einfach im Aufschwung jetzt einmal nur ganz einfach probierst, einfach mal deine linke Ferse ein wenig zu heben. Ich gehe zur Seite und dann kannst du selber zuschauen. Hast du gesehen, wie die linke Ferse jetzt, wie auf einmal das jetzt? Ja, ist leichter. Okay, und was hast du jetzt gemacht? Du hast vor allem viel besser gedreht. Ja? Das sieht man auch wirklich sehr, sehr gut in der Kamera. Gell? Das heißt, der einzige simple Gedanke für dich ist es, nur du musst nur die linke Ferse gleich vom Start weg ein wenig heben. Das heißt, Nochmal kurz zur Wiederholung für euch hier zu Hause. Also Mario hat das Problem gehabt, dass er im frühen Aufschwung hier zu viel, zu lange, zu viel Druck auf der Ferse hatte im linken Fuß und zu viel Druck auf der Zehenspitze, kann man sagen, im rechten Fuß. Und wenn man sich das so vorstellt, kann man nicht ordentlich drehen. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben jetzt geschaut, dass er nur seine linke Ferse ein wenig hebt, gleich im Start des Rückschwungs. Und was das bewegt? bewirkt hat, war, dass es auf einmal sein Becken leichter dreht, dass er dadurch auch sein Oberkörper leichter dreht und seine Arme sind dadurch von hier vorne hierher gewandert. Und jetzt hat er eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass er mehr von innen an den Ball kommen kann. Okay. So, ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für Mario. Also wir haben jetzt nur getestet, was passiert, wenn er, wenn er die linke Ferse ein wenig hebt. Und Tatsächlich, man sieht dann hier, dass dann auf einmal tatsächlich du wirklich sofort in eine bessere Drehung reinkommst. Okay, die haben sie nicht mehr hier oben, sondern sind mehr hier bei Mario durch diese Sache. Aber was der Mario jetzt nicht geschafft hat, leider, und das müssen wir jetzt noch ein bisschen verbessern, ist, dass du immer noch 85 Prozent deines Drucks am rechten Fuß hast, Ende Aufschwung. Und das sollte ja schon zumindest 50-50 ähm, sein. Das heißt, das war noch kein. Ich habe vermutet, das wird automatisch kommen, aber leider nicht. Nein, nein, nicht. Leider nicht. Wir ein bisschen nachhelfen. Das heißt, ich hole jetzt äh, ein kleines Hilfsmittel und dann probieren wir das noch einmal. Ich habe dir ein kleines Hilfsmittel, äh, das uns jetzt helfen wird, dass du das Gefühl bekommst, dass du früher auf dem linken Fuß kommst. Das, ist, äh, das, ist ein, das heißt Force Pedel. Und genau das jetzt machst, was wir gerade vorher gemacht haben, dass du ein wenig die, im Aufschwung jetzt ein wenig die linke Ferse hebst. Aber diesmal, Mario, möchte ich, dass du dabei auch auf die Hupe drückst. Okay. Okay, auf den, wie hast du gesagt, den Gummiball, ja? Ja. dass du da drauf drückst. So, mach mal einen Aufschwung und sag mal, wie du da, da drauf drückst. Genau. Bist du drauf, wirklich? Ja. Geht's noch besser? Wie wär's, wenn du hier wärst? Bist mehr drauf? Ja. Mario hat ja das Problem, dass er sehr viel seitlich sich bewegt im Aufschwung und sehr viel Gewicht bzw. Druck am rechten Fuß hat. Er braucht dann viel zu lange, dass er wieder zurück in die linke Seite kommt. Was das bewirkt ist, dass er dann deswegen sehr häufig zu früh in den Boden schlägt. Ich habe ihm dann ein spezielles Trainingsgerät am Boden hingelegt. Das ist so ein kleines Kissen, wo er gut spüren kann, wie der Widerstand ist. Aber man kann genauso auch irgendeine Münze nehmen. Ich habe hier so einen Pokerchip zum Beispiel. Kann man auch hinlegen. Und ich habe ihn im Prinzip gebeten, dass er da mit Fußballen draufsteigt und einfach versucht, sehr früh in seinem Schwung auf diesen, äh, eher auf, diesen auf dieses Pad draufzusteigen, in dem Fall hier auf die Pokermünze, damit er den Druck früher links hat ja. und das schaut dann ungefähr dann so aus dann hier ja. jetzt siehst du, dass ich auch sehr neutral geblieben bin mit dem kopf mario hat am anfang versucht das zu machen aber hat dabei seinen ganzen kopf nach rechts verschoben also so und hatte dann probleme darüber zu drücken erst als ich ihm ein bisschen mitgeholfen habe dass er hier mit dem kopf zentraler bleiben soll hat er das auch geschafft dass er früher hier links ist und das ist eine sehr gute übung für jemanden der zu lange in der rechten seite ist Genau, spürst du das, dass du das früher links bist? Ja. Jetzt zum Beispiel habe ich auf den Druckplatten, stehen 53 Prozent am linken Fuß. Okay, noch was 50 noch Genau, das sind jetzt ungefähr 50, 50 bist du jetzt, okay? Das ist jetzt 101. 101. würde vorschlagen, dass du jetzt die ganzen Platten weggeben. Und du trainierst mhm. das ein bisschen mal einfach nur mit dem gelben Ding am Boden. Ja. Und schaust, dass du das Gefühl dafür kriegst. Das ist weit Beweis einmal. Das hat dir mal auf alle Fälle in die richtige Richtung gepusht. Wie hat sich das angefühlt bis jetzt? Besser die Rotation ist besser geworden. glaube hier. Jetzt solltest du anfangen, schon links zu links zu rauf zu gehen. Fall drauf, fall drauf. Ja, genau. Okay. Das sind drauf fallen fast. Ja, Ja, ja. genau. Spürst du es? Ja, merkst du auch, wo die Arme jetzt sind. Die Arme sind ganz woanders. Gell? Viel weiter hinten oder viel weiter hinten. Ja. Genau. Und kannst du jetzt dann vorstellen, dass du von hier dann im abschwung sehr schnell daher kommen könntest? Ja, das wäre die Rettung gegen deinen okay? <lacht> jetzt könnte du nämlich so zum Ball kommen. Okay. Ah, ah, er Er hat einen Druck gemacht, oder? Ja. Bisschen. Ah, ja, ich jetzt trotzdem geben wir ein bisschen eine Idee noch, wie der Schläger abschwingen soll. Also, du hast verstanden, wo du mit dem Körper hin musst. Gell? Mhm. Ähm, jetzt bist du hier, haben wir gesehen, am Trackman, statt 6, 7, 8 Grad von außen, nur 1,7 von außen. Mhm. Und die Schlagfläche ist geschlossen, deswegen fängt jetzt schon zum Kurven an. Wir müssen aber den Schwungpfad ein bisschen nach rechts bringen. Mhm. Und das heißt, ich werde jetzt ein bisschen eine Idee geben, wie du jetzt dann abschwingst. Und zwar möchte ich, dass du dir vorstellst, dass du, wenn du hier oben angelangt bist, hier in der Endposition, dass der Schläger da hinterher geht. Ich zeig das mal vor, wenn, du, wenn Mario hier oben ist, möchte ich, dass der Schläger in diese Richtung geht. Er schwingt das quasi so noch ab und ich möchte, dass er mir hier runter schwingt. Boah. <lacht> Nachdem Marius' Druckverlagerung in die linke Seite korrigiert war, ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass er durch seine starke Out-In-Bewegung hier sehr viele Bälle toppen wird, weil einfach schlichtweg der Boden zu spät getroffen wird. Um das zu verhindern, war das jetzt der perfekte Moment, dass man an seiner Schwungbahn arbeitet, dass er mehr von der Innenseite an den Ball kommt. Das war eigentlich sehr einfach. Ich habe eigentlich Mario nur ein Bild gegeben, was er machen soll. Ich habe ihm gesagt, er soll einfach nur versuchen, das Griffende vertikal hinunter zu bewegen im Schwung. Das sieht dann so aus hier. Das hat Mario bereits geholfen, den Schlägerkopf mehr hinter seinen Körper zu bringen. Er war dann auch früher mit dem Druck links und das hat dann wirklich ganz ganz tolle knackige Ballbodenkontakte ergeben. Er hat dann wundervolle geschlagen und es war ein komplett anderer Ballflug. Mario hat tatsächlich es geschafft, dass jetzt zwei Grad von innen an den Ball kommt. Zwei Grad. Ja, yeah. okay, also der war wirklich, wirklich schön von Ihnen. das ist nicht mehr das Problem gewesen. Aber, also, wie hat er sich angefühlt, der Schlag Anders. Anders, okay. <lacht> uh, ist er im Ziel gelandet? Nein. Nein okay, war mega links, okay. Nein. Und genau das ist das, was oft passiert, wenn man Leute es das erste Mal schaffen, dass sie mehr von innen kommen, ist, dass da die Schlagfläche komplett durcheinander ist. So, und jetzt uh, wäre ein guter Zeitpunkt, dass wir uns überlegen, wie können wir die Schlagfläche stabilisieren, dass dann der Ball nicht zu weit nach links abhaut. Eine Griffänderung macht man nicht zum Spaß. Der Griff hat eine gewisse Funktion. Wenn diese Funktion nicht erfüllt wird, dann ist es Zeit, den Griff zu ändern. In Marius Fall war es so, dass er einen Griff hatte, der extrem stark nach rechts gedreht war. Nachdem ich es in seinem Schwung verbessert habe und er jetzt schön von innen an den Ball kam, hatte er sehr starke Hooks. Das wäre auch so geblieben, hätte ich nicht seine Hände ein klein wenig mehr nach links gedreht. Das war eine kleine Veränderung für ihn, aber hat eine wahnsinnige Bedeutung für seinen Golfschwung gehabt. Weil dadurch wurden seine Schläge wesentlich konstanter. So, das, hat das ist jetzt ein guter, Schwung, ein guter Griff. Der Griff ist seitlich bis leicht unten drunter, rechts, das ist so wie es zum Mario gut passt. Eine Verbesserung, wie fühlt es sich an? Schauen wir mal, oder? Ungewohnt. Schauen wir mal, oder? <lacht> Und was passiert dann? Schläger flacht ab, genau. Und du kommst so zum Ball. Und wie ist die Schlagfläche jetzt? Zeigt leicht nach rechts. Ja. Genauso soll es sein. Weil wenn du ein Draw spielst, musst du die Schlagfläche leicht nach rechts zeigen damit der Ball recht starten kann. Die Schwungbahn gibt ihm den den Drall. Mhm. <lacht> Wow. Halleluja. So, lieber Mario. Also, du kamst hier mit, glaube ich, was, was 6 bis 8 Grad von außen. Ja? Der letzte Schlag war 3,5 Grad von innen. 3,5 Grad von innen. Und die Schlagfläche die war in diesem Fall leicht offen zum Ziel, also nicht mehr so geschlossen. Du hast einen ganz kleinen Draw gehabt und du hast jetzt wirklich 130 Meter Kehre geschlagen. Du, du musst dich jetzt mal daran gewöhnen, du schaust, dass du mal das Gefühl kriegst jetzt im Training. Mhm. Und dann wenn du, wirst du merken, wirst du von selber schneller werden und dann steigerst du dich. Sehr, sehr starke Verbesserung heute, Danke. gratuliere. Gell? Passend zu diesem Video bitte ich dich, dass du jetzt dieses Video hier anschaust, dass ist auch ein Live-Video mit mir, mit Tina. Sie ist auch Teil des Pause schwung schwungprojekts 2021. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.